Zu Beginn machst du für die erste Einstichstelle einen Umschlag. Nun stichst du von der eigentlichen Masche zwei Runden tiefer und zwei Maschen nach rechts versetzt ein, holst den Faden durch und ziehst ihn nach oben. Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass sich die Fäden dabei nicht überkreuzen und der Faden so weit nach oben gezogen wird, dass er locker über den Maschen der anderen Reihe liegt. Jetzt befinden sich drei Schlingen auf deiner Nadel. Für die zweite Einstichstelle stichst du von der eigentlichen Masche drei Runden gerade nach unten ein, holst den Faden durch und ziehst ihn locker nach oben. Es liegen jetzt vier Schlingen auf deiner Nadel. Jetzt stichst du für die dritte Einstichstelle von der eigentlichen Masche zwei Runden tiefer und zwei Maschen nach links versetzt ein, holst den Faden und ziehst ihn locker nach oben. Nun liegen fünf Schlingen auf der Nadel. Nun brauchst du nur noch einmal den Arbeitsfaden holen und anschließend durch alle Schlingen ziehen.